La la la la la ist nicht schlecht. Warte mal. La la la la la la la <lacht> <Noll programmelle. lacht> <lacht> Okay. La la la la la la Du musst am Ende bei deinem Tonbrei ein bisschen mehr Vibrato reinmachen. Warte, ich zeig's dir nochmal. La <lacht> la <lacht> la la la La la la la la Perfekt. Du bist so dumm lachen die ganze Zeit. Ja, okay, warte mal. Ich glaube, du musst auch lauter reden, weil das Mikro jetzt noch weiter weg ist. Okay. Mhm. Wobei, es geht eigentlich. Okay. La la la la la la la la. Scheiße. <lacht> <lacht> okay, wir haben Outtakes. Mhm. Sehr gut. Okay. La la la la la. Fast, aber am Ende musst du bei deinem Tamburin ein bisschen mehr Vibrato reinbringen. Ich zeig's dir nochmal. La la la la la la la la <lacht> la... Das ist gut, das ist gut. Okay, komm, sorry, okay. okay. Okay, ja, ist natürlich nur gut, wenn wir es ernst nehmen. Ja. Deswegen ist es gut. Okay, besser. Warte. la la la la la... Fast perfekt, aber am Ende bei deinem Tambra ein bisschen mehr Vibrato. Okay. Ich zeig's dir nochmal. La, la, la, la, la, la, la, la, <lacht> Okay. Oh Mann, mach mal, mach mal einmal für mich, damit ich weiß, was kommt. Okay. La, la, la. la. <lacht> so. Okay. Oh, wir müssen auch gleich hier noch kurz eine Ankündigung machen, was wir machen. Okay, machen wir dann. Für, wir machen wir erst das Intro jetzt. Weißt du, nee, für... Wo ist er denn? Machst du noch einen? Für ähm, Patreon. So ein kurzes Video. Ach, da unten. Ah, natürlich. Okay. Okay. Ready? Mhm. La la la la la la la la la! Fast perfekt, aber am Ende bei deinem Tambra ein bisschen mehr Vibrato. Ich zeig's nochmal, ja? La la la! <lacht> Okay. Scheiße, du warst super. Ich, super. Ja, ich Warte, ich muss nochmal. na, na. La, la. <lacht> das ist besser aber. Haare gehen noch, ja, okay. Okay. Ready? <lacht> du musst dann Charakter bleiben, ne? Du musst. Ja, ich hol sie jetzt ob's echt Ja, klar. <lacht> okay. <lacht> und dann soll ich noch sagen, hast du verstanden und dann gucken <lacht> wir. Oder? oder. Nee, ich mach's dann nochmal nach. Ach so. Und dann sagst du, genau so. Ja. Und dann freuen wir uns an die Kamera. Genau, okay. Oh, Aber es wird schwer. Ja. Okay. Auch klatschen ist natürlich doof. egal. la, la, la, la, la, la. Passt perfekt, aber versuch am Ende bei deinem Tambra ein bisschen mehr Vibrato mit einzubauen. Ich zeig's nochmal, ja? La la, la la la la la la. Scheiße. Schade, dass du gelacht hast. Ja Mann, weil du hast die Augen zugemacht. Ja. Das war gut, weil du auch nicht lachen wolltest. Ja. Okay, los, letztes Mal, hundertprozentig jetzt. Okay. Oh, weil die mich, wie die uns am Set raus, äh, hätten rausgeschmissen. Wieso? Zu lange? Ja. <lacht> Mann, was denn jetzt so eine Geht es wirklich? Guck mich mal an. Ja, okay. La la, nein, das ist ja du. Okay. La la la la la la la la. Fast perfekt, aber am Ende bei deinem Vibrator ein bisschen mehr Terbren mit einbauen, ja? wie zeigst du noch mal. La la la la la la la la. Okay. La la la la la la la la <lacht> Oh Mann, das ist immer so live. <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass das, so, dass das so schwer wird. Ich auch nicht. Okay. Warte ich mache mal, ich mach mal hier zwei, drei Haare. Oh, danke. Okay, jetzt 100%. Ja, jetzt. La la. Passt perfekt, aber bei deinem Vibrato musst du am Ende ein bisschen aufs Timbre achten, ja? Ich zeig's dir nochmal. La la la la la. Perfekt. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank.